Eine Untersuchung hat aufgedeckt, wann ein Wohlfahrtsstaat am effektivsten funktioniert. Also unabhängig von irgendwelchen politischen Überzeugungen, also rein wissenschaftlich, am effizientesten werden die Sozialleistungen abgerufen, wenn die Anspruchsmoral besonders tief ist. Das heißt, wenn Menschen davon überzeugt sind, dass sie keinen Anspruch haben, dass die Gemeinschaft sie unterstützt. dann Rufen Sie nur Geld vom Staat ab, wenn Sie keine Alternative dazu haben. Man könnte auch sagen, Sie sind dankbar für die Unterstützung der Gesellschaft und sehen es nicht als Anspruch an die Gesellschaft. Und hier ist meine Übertragung dieser Erkenntnis auf Partnerbeziehungen. Eine Partnerbeziehung ist eine Minigesellschaft. Am Anfang einer Beziehung sind beide bereit, alles für den anderen zu geben. Man könnte sagen, es herrscht der maximale Wohlfahrtsstaat. Für die ersten Blumen, das erste Candlelight Dinner und sonstige Nettigkeiten sagt man noch ein glaubhaftes Danke. Im Verlauf der Beziehung kommt immer mehr die Steht mir zu Haltung auf. In einer Partnerbeziehung müssen beide darauf achten, dass sie sich gegenseitig im Geben und Nehmen respektieren. Deshalb sollte man nicht davon ausgehen, dass das Danke vom Anfang der Beziehung für die gesamte Beziehungsdauer ausreicht. Gegebenes darf nicht als Selbstverständliches einkassiert werden. In der Praxis bekomme ich auf diesen Vorschlag oft die Antwort, ich gehe mir komisch vor, meinem Partner für Selbstverständlichkeiten ein formales Danke zu sagen. Ich erwarte auch gar nicht, dass mein Partner sich jedes Mal bedankt, wenn ich Essen mache. Genau wie bei der Sozialleistung entsteht nach einer Weile die Versuchung sie als selbstverständlich und sogar als Anspruch zu sehen. Jetzt kommt eine gewagte These und ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktion darauf. Als Empfänger von einer Sozialleistung habe ich mehr Freude im Leben, wenn ich den monatlichen Scheck dankend entgegennehme, als wenn ich das Gefühl habe, der Scheck ist nichts Besonderes, sondern steht mir einfach zu. Und ein Paar, das sich glaubhaft nicht nur beim ersten Mal, sondern auch beim x-ten Mal noch freudig bedankt, wenn einer dem anderen mit etwas Selbstverständlichen unterstützt, ist ein glücklicheres Paar.